Hallo und willkommen hier zu F1 2018. Meine Karriere startet hier und heute mit dieser Folge. Und ich würde sagen, wir beginnen eigentlich direkt und verlassen gar nichts erst anfackeln oder anbrennen, eher gesagt. Und ja, ihr hattet die Möglichkeit in einem über eins Thorpool abzustimmen. Es gab vier Teams zur Auswahl. Einmal das McLaren auf 1 Team. Dann die Scuderia, Toros und Honda. Das Sauber F1 Team und Williams Racing. Ja, diese vier Teams hattet ihr zur Auswahl. Es war eigentlich schon recht eindeutig. Ihr habt euch für Sauber F1 Team entschieden. Das zweitschweste Team im Feld. Und das wird gar nicht so einfach werden, sage ich euch. Ich habe schon ein bisschen Sorge, wie die Saison wird. Aber müssen wir mal schauen, wie es so wird. Kann natürlich auch ganz gut laufen. Unser Teamkollege, ganz, ganz klar, Charles Leclerc Wer will schon? Markus Eriksson. Ihr seht auch unten, ich habe meine erste Karriere gerade begonnen. Komplettes Qualify natürlich, 50% Rennen, Einführungsrunde natürlich auch. Die KI habe ich jetzt erstmal fürs erste Rennen auf 100 gestellt, weil ich einfach noch nichts übertreiben wollte und am Ende des Feldes fahren wollte. Darum habe ich KI 100 eingestellt. Autoschaden natürlich komplett, Stränge für das Schneiden von Kurven regulär, Safety kann natürlich an. Und ich habe noch ein paar Fahrhilfen an, die habe ich vergessen auszuschalten. Zum Glück habe ich noch an das ERS gedacht. Das ist nämlich ganz gut, wenn es auf äh, manuell steht, weil man da ganz viel selber einstellen kann. Aber hier jetzt erstmal schön die Strecke, wie man sie ganz, ganz schön sieht von oben. Und da kommt jetzt eine schöne Cutscene. Natürlich wäre es die Strecke. Es war ein harter Weg in die richtig los. Das ist Claire, Motorsportjournalistin. Schön, Sie zu treffen. Mich werden Sie diese Saison nicht mehr los. Oh Scheiße. Sie hatten ja eine ziemlich ordentliche junior -Karriere. Wie fühlen Sie sich nach dem Aufstieg in die Formel 1? Meinen Sie, haben das Zeug dazu? Warten wir doch mit den Fragen bis zum eigentlichen Hintergrund. Sobald es etwas Action auf der Strecke gegeben hat, habt ihr sicher auch mehr Gesprächsstoff. Wie sieht es zum Beispiel nach FP1 aus? Das passt mir gut. Ich schnapp sie mir, sobald sie durchs Ziel kommen. Denk daran, dass deine Aussagen in den Medien dein Verhältnis zum Team beeinflussen. Sei also vorsichtig. Jetzt ist es aber erstmal an der Zeit, dich mit Karl zu treffen. Er wartet im Rechenzentrum. Viel Glück da draußen. Dann gehen wir mal zu Karl, dem guten alten Karl, was er uns wohl zu sagen hat. Willkommen im Rechenzentrum. Hier haben wir Zugriff auf alle Informationen, wie etwa Wagentelemetrie, Wetter, Rundenzeiten, Reifenabnutzung und so weiter. Und eine direkte Verbindung zur Fabrik haben wir auch. Wir können also jederzeit mit dem Team dort kommunizieren. Du solltest uns regelmäßig über Schwachstellen deines Wagens informieren, damit wir unsere Ressourcen möglichst effizient verteilen können. Je besser das läuft, desto schneller dein Auto. Der Aufwand lohnt sich also. Eine tolle Saison. Oh. Und lass uns gut aussehen, okay? Kein Problem, ich werde mein Bestes geben. So, setzen wir uns mal an unseren schönen Tisch. Da kommt unser Teamkollege Charles Leclerc, redet noch mit seinem Ingenieur. Willkommen in deinem neuen Team. Sauber ist ein Rennstall, von dem jedes Team, das keinem Automobilhersteller angehört, träumt. Egal, womit sie es zu tun haben und egal, wie schlecht ihre Chancen auch stehen, dieses Team passt sich an alle Eventualitäten an und ist stets zielstrebig. Meiner Meinung nach bist du mit deinen Fähigkeiten die perfekte Ergänzung für dieses Team. Das hört sich doch schon mal ganz gut an, muss man sagen. Ich habe direkt was in die Entwicklung gesetzt: Strapazierfähigkeit erhöht, Motor erhöht und Chassis auch ein bisschen was verbessert. Ich hätte auch nur einen Teil in der Aerodynamik verbessern können, das habe ich aber lieber gelassen. Auch wenn Aerodynamik unser Problem ist. Springen wir hier in Training 1. Wir springen gerade bei einer Streckenaklimatisierung. Ich komme von der Strecke ab und. Nein! Das ist das Auto gewesen. Es ist weg. Es ist kaputt. Oh nein. Ich bin eine Runde, eine halbe Runde gefahren und dann ist das Auto schon ein Schrott. Das ist ja super. Tja, heute scheint nicht Ihr Tag gewesen zu sein. Sagen Sie uns, was los war. Können Sie mir erklären, was da heute schiefgelaufen ist? Ja, das Auto irgendwie. Es war irgendwie total instabil. Ich hatte noch kein wirkliches Setup und dann ist es mir leider ausgebrochen bei dem Test und. Ja, kann man leider nichts machen. Nach viel harter Arbeit ist es heute Zeit für ihr Debüt in der Formel 1. Sie sind sicher außer sich vor Freude. Auf jeden Fall, das ist einfach super von der von den alten oder von den schwachen Serien hier in die Formel 1 zu kommen. Ich bin einfach nur begeistert. Also, wie kommen Sie mit ihrem Team zurecht? Fügen Sie sich gut ein? Also, ja, ich finde das Team eigentlich ganz super. Verhalten sich ganz gut und ich glaube, sie sind sehr sehr gut und ich kann viel von ihnen lernen. Was erwarten Sie von dieser Saison? Wollen Sie sich erst einmal in der Formel 1 zurechtfinden oder verfolgen Sie bereits ein anspruchsvolleres Ziel? Ja, so also ich würde schon auf jeden Fall erstmal eine gute Saison hinlegen und fahren ist doch auch ganz schön. Klasse, das war dann alles. Und jetzt springen wir in das zweite Training, jetzt versuche ich die Schreckenaklimatisierung nochmal. Ich habe es dann im zweiten Versuch auf Lila geschafft, dann die Reifenabnutzung... Habe ich auch ganz, ganz gut geschafft. Das war wirklich sehr, sehr einfach, was mich sehr gewundert hat. Ihr seht, 8 Zehntel im Delta und dann auch noch Lila komplett. Keine Ahnung warum. Das PC Management wurde ganz, ganz knapp im ersten Versuch verfehlt, leider. Man hat's gesehen. Aber der zweite Versuch hat es dann geregelt und dann hatten wir auch da den optimalen Wert. Dann das RS-Management, was ja jetzt neu ist durch das RS, was im Spiel vorhanden ist. Es ist sehr, sehr interessant und es war auf jeden Fall sehr, sehr einfach im Training. Habe mich sehr, sehr gewundert. Und dann kamen wir noch zum Qualifying-Programm. Das Trainingsprogramm, äh, das Rennprogramm habe ich gar nicht gemacht, weil ich schon alle Ressourcenpunkte hatte. Man muss ja nicht alle ähm, Ressourcenprogramme machen. So, jetzt sind wir in Q1. Und Verstappen verbremst sich hier. Ich gebe ihm noch einen leichten Schlag mit meinem Hinterrad. Und Verstappen ist damit raus, Leute. Der ist damit tatsächlich raus aus dem qualifying der konnte keine Zeit setzen im, im, in der Qualifying Session. So, ich komme mit meiner ersten Zeit über, über, über das Ziel. Ich bin auch, glaube ich, gerade in Q2, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. So, jetzt sind wir hier schön schnell in der Kurve. Hier habe ich eben Zeit verloren, meine Einrunde. Das Auto steht sehr, sehr quer, sehr, sehr instabil, muss man sagen. Wir haben 7 beim ersten Sektor. Aber da habe ich die Zeit ja nicht liegen lassen. In Q2, in meiner ersten Q2-Runde. Gelb da hinten, einfluss India hat da anscheinend irgendwelche Probleme. Die Kurve habe ich auch ganz, ganz gut bekommen. 18. Verbesserung. Aber jetzt gleich kommt erst die gute Zeit, die ich verloren habe. 19. haben wir jetzt schon hier in die schnelle Links-Rechts-Passage. Da kommen wir schon recht viel über den Körb innen. bin bei 9,5 Zehntel Verbesserung. Jetzt gleich auch schon bei einer Sekunde. Und jetzt gleich schießt die Zeit in die Höhe. Hier war ich nämlich dann langsam. Etwa wir mit dem Benzin noch und dann hier noch in Gang 2 runterschalten. In Gang 1 hat man zu wenig Traktion, also Traktion. Da dreht man sich schnell weg. Hier die Kurve ist gar nicht so einfach mit dem Sauber. Und ja, wir verbessern uns deutlich auf eine 23.2. Meine beste Zeit im Qualifying Und wir springen in Q3. Ja, ich habe es in Q3 geschafft. Hier auf meine schnelle Runde in Q3. Und wir fahren kommen hier wieder weit raus. Das Auto wird in und derselbe Crash wie in FP1. Und damit ist unser Qualifying gelaufen. Sehr, sehr traurig eigentlich. Neue Eine neue Formel 1 Saison. Aber es ist immer noch der alte Orbit Park, den wir nun schon seit über zwei Jahrzehnten kennen. Der Gastgeber für Runde 1 einer Meisterschaft über 21 Rennen ist, die uns von hier in Melbourne, Australien... Über den ganzen Globus bis hin zum Saisonfinale auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi führen wird. Und hier ist die Strecke. 5,3 Kilometer um den Orbit Park Lake herum. 16 Kurven, davon 6 links und 10 rechts. Wobei Kurve 1 und 3 die besten Überholmöglichkeiten bieten. In diesem Jahr erwarten uns so viele Neuigkeiten. Ich denke dann nur an die neuen Sicherheitsfeatures, an die Rückkehr von Frankreich und das Comeback von Deutschland im erweiterten Kalender von insgesamt 21 Rennen. Dazu mehr Reifenmischungen als je zuvor und natürlich sind einige große Fahrzeughersteller wieder zurück. Alfa Romeo und Aston Martin als Titelsponsoren für Sauber bzw. Red Bull. Und wer sich mir heute anschließt, um allen Rennsportfans die gewaltige Formel 1 Action der Saison 2018 zu präsentieren, ist Stefan Römer. Schön, dass du wieder da bist, Stefan. Danke, Heiko. Es ist immer eine Freude, hier zu sein. Ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen. Das letzte Jahr hat Mercedes seinen vierten Konstrukteursmeistertitel in Folge geholt. Und das, obwohl es zu Beginn der Saison ein wirklich haariges Kopf-an-Kopf-Rennen mit Ferrari gab. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr einen spannenderen Wettkampf erleben, der erst im allerletzten Rennen in Abu Dhabi entschieden wird. Eine weitere Sache, die wir unbedingt im Auge behalten sollten, ist die relative Performance von McLaren und Toro Rosso, die dieses Jahr ihren Motorenlieferanten gewechselt haben. Und wenn man die zusätzlichen Beschränkungen für Motorkomponenten bedenkt, müssen sie in Sachen Performance und Zuverlässigkeit wirklich alles geben.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 Wir haben es gesehen. Ich habe keine Zeit. Perez hat keine Zeit. Und auch Verstappen hat keine Zeit. In Q1, Q2 und Q3 ist halt immer jemand ausgeschieden ohne Zeit. Ja, und ihr seht da die Strategie. Ich fahre fahr eine 2 stop eine 1-Stop soll zwar schneller sein, aber ich habe mich für eine 2-Stop entschieden. Und der Start hier sieht ganz gut aus, muss man schon mal sagen. Das war ein bisschen ausgeschlagen von Alonso. Wir gehen hier innen rein. Ricardo verbremst hier, hat ein blockierendes Rad. Gelbe Flagge. War mit Kollision mit Ricardo gesagt. Hinter uns ist eine riesen Lücke jetzt aufgetan. Und Ricardo direkt vor neben uns. Wir gehen hier innen vorbei. Und damit haben wir Platz 7 schon mal inne. Vor uns, Magnussen, Hülkenberg und die Top-Teams war so, hier ganz, ganz gut durchgekommen. Jetzt kriegen wir guten Wand auf Magnussen und Hülkenberg. Und wir gehen sogar hier in den Reihen. Das war nicht geplant, da die beiden zu holen. Ich wollte eigentlich nur Magnus holen. Aber es hat dann leider auch für Hülkenberg gereicht. Oder ich konnte halt nicht stark genug bremsen bis dahin. Das war natürlich sehr, sehr ärgerlich. Muss man leider so sagen. Da kann man leider auch nichts dran machen. Aber schon mal ein sehr, sehr solider Start, muss man sagen. Da kann man sich echt nicht beschweren. Ein guter Start in das erste Rennen der Saison auf jeden Fall. So, hier in Runde 2 drehen wir uns leicht weg. Also, wir, das Auto war da sehr instabil beim Ausbeschleunigen. Gelbe Flagge hinter uns. Da ist ein Force India, glaube ich, ausgeschieden. Ach nein, es war Kevin Magnus. Magnus ist aus dem Rennen. Den haben wir eben noch überholt. Das ist natürlich ärgerlich für den Dänen. Der S ist natürlich jetzt auch aktiviert in Runde 3. Und jetzt kriegen wir auch schon gleich den ersten Angriff von hinten. Ricardo will es tatsächlich wissen. Kein Wunder, er ist natürlich auch im Red Bull. Und wir versuchen auch gar nicht erst dagegen anzukämpfen, weil er einfach ein deutlich stärkeres Auto hat, als wir es haben. Da macht das Kämpfen keinen Sinn. Hier komme ich sehr, sehr weit innen rein in Runde 6 am Ende. Dadurch hat Sainz einen guten Ausgang. Kann mich versuchen zu überholen. Ich halte auf Hotlap und überholen. Das ist ja erst ganz hoch, Benzin ganz hoch. Ich verteidige mit allen Mitteln. Ich gehe innen rein, Halt ein bisschen Platz hier. Das Auto wird instabil, dreht sich leicht weg. Und ich knalle in Seins und ich habe ihn in eine Ruhe gelassen. Ich gehe in eine Runde 7 rein. Das war eine Runde später als geplant. Und leider war das nicht ganz so gut. Denn ihr seht es vielleicht. Mein Teamkollege ist auch in der Boxengasse. Ich bin eine Runde später reingegangen als geplant. Das ist natürlich scheiße. Weil jetzt wird er wohl anscheinend aufgehalten, weil er ganz, ganz knapp hinter mir ist. Es tut mir echt sehr, sehr leid, Leclerc, dass ich hier da so ein bisschen die Strategie zerstört habe. Kann man leider nichts machen. Vor wem kommen wir da noch raus? Wird das noch reichen? Sirotkin kommt da angefahren. Und wir kommen gerade noch vor Sirotkin raus. Und wenn man es vielleicht auf der Karte erkennt, hinter Sirotkin ist Hilkenberg den wir eben hinter uns gehabt haben und jetzt haben wir einen Heckflügelschaden und da vorne ist Brandon Hartley, er hat irgendeinen Schaden und fährt in die Box rein in Runde 9 und wechselt vielleicht auf neue Reifen, andere sind auch jetzt in die Box gefahren die meisten, die auf Super Supersoft gefahren sind, wechseln nämlich jetzt auf neue Reifen die meisten auf Soft und wir kommen ganz, ganz knapp vor Seins raus, der er uns eben überholt hat aber das ist nicht gut, wenn man bedenkt, dass wir noch einen ganzen Stop hinter uns haben oder noch vor uns haben, eher gesagt. So, Runde 12 geht Lance Stroll dann in die Box. Der ist dann schon aus dem Weg. Wir haben direkt hinter uns dann Stroll auch noch. Äh, Seins auch noch. Der versucht uns zu überholen. Jetzt geht er innen leider rein. Und ja, ich habe jetzt versucht, einfach sehr, sehr viel Schwung durchgekommen mit so einem G hier innen lang. Versuche alles zu geben. Aber er hat die bessere Beschleunigung, obwohl wir den besseren Motor haben. Und dann versuchen wir hier innen reinzustechen, aber nein, es ist nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich. So, Runde 13 geht dann auch Pierre Gasly rein mit seinem Toros Honda. Den wollen wir natürlich auch schlagen, weil er doch in der Nähe ist von uns. Van Dorn überholen wir auch in der Box und natürlich auch ein Force India. Und in Runde 17 kommt vor uns Kimi Raikun aus der Box. Alonso ist hinter uns. Ganz gute Leistung vom McLaren Renault-Fahrer sehr, sehr solide Leistung. Reikön habe ich jetzt versucht noch anzugreifen, aber ich habe mir gedacht, nein, ich hätte so ein riskantes Manöver fahren müssen und ich hätte es auch wahrscheinlich nicht geschafft. Ich bin jetzt eine Runde früher in die Box gefahren als geplant. Eigentlich sollte ich in Runde 19 kommen. Und leider war das wieder ein ganz, ganz großer Fehler, denn mein Teamkollege fährt auch wieder in dieser Runde rein. Jetzt bin ich eine Runde früher reingegangen, damit ich gehofft habe, dass Pierre Gasly nicht reinkommt. Aber nein... Er kommt wieder in derselben Runde mit mir rein. Das ist natürlich wieder scheiße. Diesmal bin ich natürlich weiter von ihm entfernt. Wir sind relativ leicht auf, muss man sagen. Und ich konnte äh, ihm zumindest diesmal nicht so viel Zeit klauen. Weil das war natürlich scheiße, dass ich ihn jetzt in beiden Boxenstopps mehr oder weniger ein bisschen behindert habe. Ich komme hinter Grosjean raus auf Platz 11. Wir sind genau außerhalb der Punkte. Aber jetzt haben wir 10 Runden lang noch die Supersoft während Die anderen alle auf den härteren Softreifen sind. Die auch noch mehr abgenutzt sind. Das heißt, wir müssen jetzt ordentlich Gas geben, dass wir da noch nach vorne kommen. So, Runde 20 sind wir auch schon ganz nah dran an Grosjean, an Roman Grosjean in seinem Haas. Teamkollege ist ja ausgeschieden am Anfang des Rennens. Wir schalten auf Fett, überholen, oder setzen das RS auf überholen, um maximale Power zu haben. Aber ich greife noch nicht an, weil es keinen Sinn macht. Ich warte hier auf die zweite lange gerade. Hier habe ich einen guten Ausgang. Ferrari Motor gegen Ferrari Motor, beides Kunden. Teams, ich gehe innen lang und dann steche ich hier auch noch, wechsel die Seite und das war wirklich ein Manöver, was ungeplant war, denn ich hatte Angst, wenn ich jetzt ähm, da links bleibe, dass ich dann beim Anbremsen den McLaren äh, Renault drauf fahre, davor hatte ich echt Angst, dann bin ich dann zu so ein riskanten Manöver gefahren und ein paar Runden später war ich dann auch an Verstappen dran, der einer 1 gefahren ist, von Platz 19 aus, Pierre Gasly sie ja vom Platz 20 starten aufgrund einer Strafversetzung durch Teile. Das ist natürlich besonders scheiße im ersten Rennen für den Toros Sonder. Aber hier habe ich einen guten Run. Ich stelle auf hohes RS und ich kann hier ge mich gegen den Red Bull-Fahrer durchsetzen. Und damit haben wir Platz 8. Aber natürlich haben wir jetzt noch 5 Runden vor uns. Und ein Verstappen hält man nicht gut hinter sich. Ihr seht, ich bin im negativen Benzin. Ich fahre auf letzter Rille. Verstappen versucht anzugreifen. Ich gebe ihm wenig Platz hier auf der Anfahrt zur Kurve 1. Ich gehe sehr, sehr weit innen hin. Mach ihm die Tür zu. Und er fällt sehr, sehr weit zurück, weil er keinen guten Schwung bekommen hat. Runde 26 dann hier. Hat er wieder einen sehr, sehr guten Run. Also, ich habe keinen guten Run. Er hat auch noch DRS. versucht anzugreifen. Und er kommt relativ gut nahe. Ich bremse sehr, sehr früh, um hier ganz viel Schwung wieder mit auf die lange Gerade nehmen zu können. Und natürlich hat das ganz gut geklappt, eigentlich. Verstappen ist ganz genau dran. Ich gehe auf die Innenbahn, damit Verstappen auf keinen Fall die Innenbahn selber nimmt und mich überholt. Und damit ist der Platz schon mal sicher. So, jetzt sind wir in Runde 28. Ja, ich war gerade auch ein bisschen verwirrt, dass da ein Cut war. Und hier komme ich sehr, sehr weit raus aufs Gras. Auto ist sehr, sehr instabil. Und ihr hört es, wir haben kaum entziehen. Und das Auto ist hier quer. Ganz, ganz quer. Verstappen kann jetzt hier angreifen. Ihr seht, ich fahre auf kein De kein ERS, damit ich einfach ähm, meine Batterie aufspare. Das ist sehr, sehr wichtig jetzt hier. Weil sonst kann ich mich nicht jetzt gleich verteidigen gegen Verstappen der letzten Runde. Denn das wird sehr, sehr wichtig werden. Der wird nämlich sicherlich nochmal in der letzten Runde angreifen. Natürlich schalte ich jetzt, wenn er ganz nah dran ist, nochmal das ERS ganz hoch auf hoch. Und es scheint so, als würde er keinen Angriff setzen können. Er hatte keinen guten Ausgang aus der schnellen links rechts Aus der Wait- und Hill-Kurve. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Und wir sind in Runde 29 wieder hier. Dieselbe Kurve. Und da steht das Auto extrem quer. Lewis Hamilton gewinnt das Rennen hier. Den, den Auftakt hier. Und das war jetzt gerade echt nochmal grenzwertig. Das hätte echt ganz, ganz leicht meinen achten Platz kosten können. Verstappen ist aber ganz nah dran. Sergei sehr, Sirotkin ist aus dem Rennen. Sehr, sehr schade für den Williams-Fahrer, aber Punkte waren sicherlich eh nicht drin mit seinem Williams. Er hat natürlich das schlechte Auto im Feld. Verstappen saugt sich immer mehr ran. Jetzt durch die schnelle Links-Rechts-Kurve hier. Er hat wahrscheinlich jetzt noch einen einzigen Versuch. Das ist eigentlich die letzte Überholmöglichkeit auf der Strecke. Wird er es nutzen? Da vorne ist gelb in Sektor 3. Und Verstappen hat nicht angegriffen. So, gelb, das ist der Gay Sirotkin fällt in der vorletzten Runde aus. Eigentlich wäre das sogar für ihn das Rennen schon vorbei gewesen, weil er überrundet war. Und da stand ich nochmal sehr, sehr schön quer. Da hätte Verstappen eventuell noch rankommen können, aber nein. Wir schaffen es, wir schaffen es auf Platz 8 ins Ziel. Und das ist ein unglaublich gutes Ergebnis mit dem Sauber. Eine unglaubliche Leistung. Und wir konnten uns vorher Verstappen halten. Aber wir hatten natürlich auch das Glück, dass Verstappen von Platz 20 starten musste. Oder eher gesagt, Platz 19 starten musste durch Gasly. Ansonsten hätten wir den niemals irgendwie im Rennen schlagen können. Aber wir sind zwei Plätze nach vorne gekommen im Rennen. Mercedes hat also gewonnen. Was für ein tolles Rennen war das. Also Stefan, wie hat er das denn sich heute so vom Feld zu lösen? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg.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 Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Lewis Hamilton übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der WM. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages ist. Nach dieser Leistung muss es eigentlich Max Verstappen sein. Sehr sauber, sehr souverän. Mit diesem Rennen kann er wirklich zufrieden sein. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen würden, aber den Fehler machen sie nicht. Wir hoffen sie wiederzusehen, also bis dann. Und ja, das war es mit dem ersten Rennen. Achter Platz, vier Punkte für unser Team und das ist doch schon mal ein super Ergebnis. Ja, und genauso werden wir weitermachen. Bis dann, Leute.